Der Anfang von der Geschichte. Als Maria im Haus war und Haushalt gemacht hat, halt gekocht. Und einmal plötzlich kam ein Engel und erzählte sie was. Der Engel Gabriel, er hieß so. Und er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich bin ein Engel. Er Maria, du, du bekommst ein Baby. Und, und dieses Baby wird Gottes Sohn sein. Und die wirst du Jesus nennen. Hm? Da hat Maria gesagt, ich äh, bin doch zu jung dafür. Ich habe äh, ich äh, keine Ahnung. Ähm, bei Gott ist nichts unmöglich. Dann ist Maria zu Josef gegangen und hat gesagt. <lacht> hm. Josef, ich krieg ein Baby und ich soll ihn Jesus nennen. Josef war beleidigt und er hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ich glaub das nicht. Du lügst. Und dann ist im Traum ein Engel bei Josef gekommen und hat gesagt, Josef, das wo Maria ja. gesagt hat, das stimmt, du sollst ähm, ihre Frau werden und das Kind bekommen, also das, also weiter mit ihr. Ja. Und dann war da dieser Cäsar da, C C Cäsar? Also hat eine Volkszählung gemacht. Ja und hat gesagt, jeder muss in die Länder gehen, wo er geboren wurde. Sie sind von Nazareth und nach Bethlehem gegangen. Mit einem Esel, die Maria ist auf einem Esel geritten und der Josef gelaufen. Ja, die sind in Bethlehem angekommen und auf dem Weg wurde Maria schwanger und sie hat einen Bauch bekommen und, da, und sie konnte nicht mehr viel laufen und sie wurde immer schwerer. Und dort sind sie zum Hotel gegangen und die haben gesagt, wir haben überhaupt keinen Platz, wir sind voll. Der zweite Wirt hat gesagt, wir, nein, wir haben auch keinen Platz. Und dann fragten sie einen anderen, ähm, wir sind zu voll, aber wir haben noch einen Stall und das geben wir euch. Und dann... Mh, hatten sie. Und dann haben sie. Ähm, dann haben sie. Dann waren sie in den Stall gegangen. Und dann haben sie gesagt, dass. Ähm, und dann haben sie gesagt, dass. Nee. Im Stall hat dann Maria das Baby bekommen. Und dann haben sie Jesus in eine Krippe gelegt. Und ihnen Windeln gegeben, in Papier gewickelt oder in eine Decke. Mhm. Auf einen kleinen Berg, auf die Weise, war, war ein paar Hirten, die auf ihren Schaf, Schafe, aufpassten. Plötzlich kam ein Engel. Der Engel hat gesagt, euch ist ein Kind geboren in Jerusalem. Nein! Nein, in Bethlehem. In Bethlehem ist im Stall ein Kindlein geboren, in Krippen gewickelt, äh, in, in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe. Und dann kommt ein ganzen Schar von Engeln und sinken. Dann hat der eine Hirte gesagt komm ich glaube wir sollten jetzt den neugeborenen könig sehen wir gehen das baby anschauen komm das gucken wir uns an und dann haben die hier nachgedacht ob sie die schafe mitnehmen sollten oder oder oder hier lassen weil ich kann auf die schafe aufpassen und dann haben die hatten gedacht, oh, wir nehmen sie einfach mit und dann sind sie zur Bethlehem gegangen, wo, wo der Stall war. Und dann waren da noch drei Sterndeuter. Die waren auf dem Weg und da sahen sie plötzlich einen großen Stern im Himmel. Ähm, die wussten sofort, dass das bedeutet, ein König ist geboren. Und sie sagten... Das ist ein Königsstern, kommen ja, folgen ihn. Und der Stern hat sie dann geführt. Dann sind sie halt nach Bethlehem gegangen, aber natürlich zum Palast, weil sie dachten, das König, Palast, dasselbe. Hoch oben am Himmel steht ein leuchtender Stern. Fünf Zacken und einen Schweif, den sehen wir so gern. Hoch oben am Himmel steht ein leuchtender Stern. Er zeigt uns den Weg. Der Stahl ist noch fern. Ja. Und dann sind sie beim Haus von Herrn Roses vorbeigekommen und haben gefragt, wo ist denn der neugeborene König? Wir wollen ihn anbeten und Schätze geben. Er hat gesagt, äh, ich weiß nichts von einem König. Und hat dann seine Schrift gelernt? Ge geholt und ähm, die wussten, dass es in Bethlehem ähm, ma, äh, eine, ähm, ein Kind geboren wurde. Die drei Sterndeuter sind auf Kamelen nach Bethlehem geritten. Und dann haben sie halt Jesus gesehen und die haben drei Geschenke mitgenommen. Hier sind ein paar Geschenke für euch: Gold, Weinrauch und Möhre. Der Stall war dreckig. Im Stall hat es noch Kühen geschwunden. Vielen Dank für diesen wundervollen, gut aussehenden Sohn. Wir sind so froh, dass wir gekommen sind. Danke. Vielleicht. Ich freue mich für dich, für dich oder so. Gott macht sich richtig klein für uns, damit er uns zeigen kann, wie groß seine Herrlichkeit ist.